Lilo heute mal ein kleines Video zu einem Thema, das ich irgendwann schon mal angeschnitten hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wann. GeoIP, ne? Ubuntu, ne? macht so GeoIP mit uns. Und der eine oder andere wird sich dann fragen, was soll das eigentlich? Ne? Ubuntu ruft regelmäßig von IP auf. Ne? GeoIP Ubuntu.com Lookup. Ne? Das ist so ein bisschen wie, wie ist meine IP.de. Was wollen wir damit? Was soll denn das jetzt? URL of a service, ne, URL, URL, so eine Webseite, so Adresse, that can be contacted and returns an XML file containing location information about the requested IP address. Und das wird regelmäßig aufgerufen, ne, also quasi bei jedem Rechnerstart, wenn es nicht ständig im Hintergrund läuft. Und da fragen wir uns, äh, was soll das? Was soll uns das sagen? Gut, ähm, ich sollte mir vielleicht erst einmal hier so kopieren, rechtsklick kopieren. Ich habe mir jetzt diese ip mal kopiert, damit man mal sieht, was passiert, wenn man das mal manuell eingibt. So, ich starte jetzt mal Firefox und gebe das da mal ein. Einfügen, das da oben. HTTP, GeoIP, Lookup. Ne? müsste ich jetzt meine IP-Adresse, die ich jetzt tatsächlich im Moment so habe, sehen. Bekomme ein xml File, ein XML-File, sieht man meine momentane IP-Adresse. Status, okay, na, ich bin sowas von okay. Ne? Deutschland, ne? Country-Code, sieht man, ich komme aus Deutschland, aber sowas von Deutsch. Code. ich wohne in Hessen, guckste, ne. Äh, Darmstadt, äh, sagen die da nicht, äh, äh, da. Und und Longitude, Longitude, was ist tut denn das da? Das sind so meine Positionsdaten, wo ich gerade so bin. Und das könnte uns vielleicht mal stören. Ne? Stören. Darmstadt. Ne, ich wohne nicht wirklich in Darmstadt. Keine Angst, das ist nicht so wirklich so. Gut. Jedenfalls kommt das dabei raus. Ein XML-Datei ne? wird regelmäßig so abgerufen, ne? wird aufgerufen und da zieht er sich so Informationen raus. Gut. Äh, ja, warum? Eine Möglichkeit ist, ähm, ja, jetzt gehen wir mal hier zum Beispiel auf, es ist der Ubuntu GeoIP Provider, ne? das ist dieses Programmchen, was da so läuft, ich habe das auch mal unter Synaptic mal geholt, wo habe ich denn das da aufgemacht, da. GeoClue ne? und darin, ne? this package contains position backend for GeoClue, uses the IP, geolocation database, bla bla bla. Ne? Das Ding guckt jetzt regelmäßig, wie ist meine IP im Internet nach, was ich jetzt für eine IP im Moment habe, wo ich herkomme und warum überhaupt. Ne? Gerade in Zeiten wie äh, so PRISM, ne? also solche äh, kariert angezogenen Typen wie ich, die haben mir ganz viel Angst vor. Äh, dann, ja, was, warum macht er das? Ne? Das äh, gefällt uns nicht so wirklich. Wir sind hier übrigens unter Ubuntu 13.10. Ne? Wir sind 2013. und das gibt es schon länger. Ne? Das gibt schon sehr viel länger. Macht das die Spielchen mit? Warum denn überhaupt? Also hier könnt ihr euch zum Beispiel mit Rechtsklick Eigenschaften nochmal anschauen, welche Dateien das sind. Ne? Könnt euch ebenfalls diese Change Logs mal anschauen ne? im Editor. Könnt dann diese mal öffnen, einfügen und wofür die gut sind, wie lange es das schon gibt. Und bla bla bla bla. Ne? Könnt ihr da mal gucken. Und dann findet man zum Beispiel. Was wird denn da ausgeführt? Das ist ein Service, den man starten und stoppen kann. Und was findet man noch? Ne? Wie genau ist der? Ne? Je nachdem, was ihr so habt. Wenn ihr GPS zum Beispiel habt beim Gerät, ne, dann weißt ihr das auf so Zentimeter genau oder Millimeter. Ja. Wo ihr da gerade so seid. Ne? Gut, ich kann den GPS hier rein. gut. Warum? Warum kommt das überhaupt so mit? Und und warum? Ähm, was soll das überhaupt so? Das hat schon angefangen mit Maverick Mercate, ne? Ubuntu 10.10. Das war der Vorgänger, der noch kein Unity hatte. Da haben die schon mal so angefangen. Ne? Mit GPS und GSM und bla blablabla. Bla. Ne? Da haben sie schon mal mit angefangen. Und da kam ja das Unity ne? so, mit so Richtung, äh, ich mache mal Smartphone. Und ähm, ja, die haben sich gedacht, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man das Ding jetzt mitnimmt, ne, den Computer, ne, das Smartphone oder Ubuntu geht ja in Richtung Smartphone oder mit Laptop hat, wäre es nicht schlecht. Wenn man äh, eine Möglichkeit hätte über eine Programmierschnittstelle, hier sind man übrigens nochmal die Meilenstelle, wenn man die Möglichkeit hätte, wenn man die Möglichkeit hätte, herauszufinden, wo ist der Kerl jetzt, ne, um jetzt spezielle Services anzubieten. Zum Beispiel, wie ist denn jetzt das Wetter? Oder äh, gibt es eine Pizzeria in meiner Nähe? Oder oder oder? Hier in Ubuntu 13.10 ist es wohl so, ist wohl so, dass es hauptsächlich für den Indikator Date Time genutzt wird, ne? dass man weiß, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ne? Äh, damit die Uhrzeit stimmt, ne? das dürfte hier der Hauptgrund sein. Äh, ich habe das natürlich jetzt wieder so verpasst, weil ich da jetzt nicht direkt dran komme. Also hier sieht man jedenfalls dass die Pakete da drin stecken. Ne? Geoclue. Ne? Ne? Indikator, Data. Indikator ist sowas da oben auf, auf, auf der Startleiste. Datum, Uhrzeit. Ne? Gut, wissen wir. Also, wo ist mein Indikator? Kein Indikator mehr. Äh, da. Da haben ne? wir. Dass der weiß genau, wo ich bin, ne? damit ich genau lokalisierbar bin, damit Datum, Uhrzeit stimmt. Jetzt werden einige sagen, warum macht man das nicht über äh, Network Time Protokoll oder so? Ne? Äh, ist wohl zu ungenau oder wie auch immer. Jedenfalls hat man sich dazu entschlossen und das gefällt einige nicht. Wenn man das vielleicht deinstallieren will, GeoClue deinstallieren, GeoClue Ubuntu GeoIP GeoIP Base, das hier nicht. Das hier eine C-API eine Schnittstelle ne? und das hier eine Datenbank, also die Dinger runter. Und da muss man natürlich hier oben die Datums- und Zeiteinstellungen manuell einstellen. Das kann man machen. Übrigens könnte man auch hier mit dem deconf editor ne, mit den d tools diese IP natürlich auch ändern. Da könnte ich was anderes hinmachen. machen, wenn mir das nicht gefällt. kann ich machen. So, und dann habe ich noch mal ein bisschen weiter geguckt. Äh, was ist denn das überhaupt? Ne, warum habe ich das gemacht? Das primäre Ziel ja, ist, Anwendungen zu machen, die genau wissen, wo ich bin. Möglichst einfach. Also, Dass sie möglichst einfach auf eine Schnittstelle zugreifen können und wissen, wo ich bin. Zum Beispiel, um dann zu sagen, aha, in deiner Nähe ist eine Pizzeria. Oder deine Uhrzeit ist so und so. Oder für Navigation oder ähnliches. Ne? Da ist auch was mit GPS drin. Wi-Fi. Bei Wi-Fi, also WLAN, akkurat in Metern, habe ich hier ein GPS dran, akkurat in Zentimetern. GeoIP, was ich im Moment habe, da ist die Akkuratgenauigkeit ungefähr auf Stadt-Level. Ne? Also ungefähr in welcher Stadt ich mich gerade aufhalte, stimmt hier übrigens nicht. Was mich wieder beruhigt, ne? deshalb konnte ich das so schmerzfrei zeigen. Gut, hier steht also... While the secondary goal is to ensure that no application can access local information permissions, Also hier steht, das zweite Ziel ne, war ursprünglich mal, sicherzustellen, dass keine Anwendung das einfach so abfragen kann, ohne die explizite Genehmigung des Benutzers. Nun, ich habe aber nie mal explizit angegeben, dass ich das möchte, dass sich der das so aus dem Internet zieht. Ne? Das mag damit zusammenhängen, dass das da anders steht. Ne? The goal of Geoclue. Hm? Location-aware Application as simple as possible, also so einfach wie möglich das alles zu machen. Und so einfach wie möglich ist wahrscheinlich dem Benutzer erst gar nicht vorsichtshalber zu fragen. Gut. Geoclue. Könnt ihr hier auch nochmal nachlesen bei Wikipedia, zumindest auf dem englischsprachigen. Ist übrigens nicht nur in Ubuntu drin, ne? Debian und Fedora. Ne? Gut, irgendwas mit Red Hat. Habe ich da auch nicht gesehen. Ne? Position Information über GPS und blablabla. Wie gesagt, hat man wahrscheinlich reingemacht, weil Ubuntu so in Richtung Handy geht und wenn Ubuntu dann auf dem Handy läuft, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, die Position zu haben, um die Anwendung oder Apps meinetwegen in die Lage zu versetzen. In die Lage zu versetzen, äh, auf lokale Services zuzureifen. Ne? Am Handy kann man natürlich einschalten, ob, äh, ob ich das möchte, Positionsdaten übermitteln oder nicht. Hier hat mir mir nicht die Wahl belassen. Das ist das Einzige, was mir jetzt nicht gefällt. Also ich habe jetzt da keine Bedenken, dass da irgendwas passiert. Gut, Ubuntu, ne, GeoIP, Ubuntu.com. Ubuntucom ist äh, Isle of Man, also Insel des Menschen oder wie auch immer man das übersetzen möchte. Das ist ganz nah bei England. Ha, geht noch so. ne. Ist nicht in England, obwohl die da in London Hauptsitz haben. Ja, presse hier die gestreift. Ne? So, Free desktop org wo sitzen die? Irgendwo in Amerika, USA. Irgendwo, ja, habe ich mal mit Whois mal nachgeguckt. Die sitzen irgendwo in den USA. Gut, äh, Red Hat übrigens, die da auch mit mischen. Sitzen in den USA irgendwo, jo. Gut, also wer jetzt ein bisschen voll paranoid ist, der schaltet es vielleicht mit der Synaptik paketverwaltung mal ab. Riskiert dabei, dass der Indikator Zeit da nicht richtig funktioniert. Dann ist gut. Ne? Gut, jetzt gab es noch mehr andere Sachen, die man mal abschalten sollte. Die Privatsphäre-Einstellung in der Systemeinstellung kann man ja auch verwenden. Man kann Zeitgeist abschalten und naja gut. Streng genommen macht Ubuntu noch andere Sachen beim Login. Nämlich beispielsweise, äh, um mir die Möglichkeit zu geben, eine Remote-Desktop-Verbindung direkt, ne, also eine, wie steht's vor, eine Fernverbindung, ne, eine RDP-Verbindung herzustellen, dann haben wir auch noch direkt eine Verbindung. Ne, und wenn es nicht existiert, erscheint es nicht beim Login vorne. Und wenn doch, dann erscheint ne? Also die IP-Adresse ne, von mir, die wird sowieso an separate Ubuntu-Server oder, oder wie auch immer beim Einschalten des PCs ständig übermittelt. Ne? Ja, gut. Nicht unbedingt über jetzt GeoIP, aber es werden verschiedenste Services gestartet. Zum Beispiel Ubuntu One ne, das ständig an, selbst wenn ich es ausschalte. Gut. Oder nicht gut. Urteilt selbst. Ne? Könnt ihr euch überlegen, es abzuschalten. Ich lasse es jetzt erstmal an. Ich denke, dass es hier hauptsächlich für den Indikator, Datum und Uhrzeit ist. Und da der Server sich auf der Isle of Man befindet, der Insel der Männer oder wie auch immer der Frauen oder der Menschen, dann ist das für mich im Moment noch in Ordnung. Gut, ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.